werden wir uns die Maxwell-Gleichungen anschauen, vollkommen ohne weitere Einschränkungen. Das heißt, es geht jetzt um beliebig veränderliche Felder. Und in dieser ersten Veranstaltung werden wir uns Erhaltungsgrößen anschauen, und zwar äh, zunächst mal ganz im Wesentlichen die Energieerhaltung. Ähm, ja, Wir beginnen natürlich mit den Maxwell-Gleichungen. Und ich habe schon gesagt, wir werden uns in erster Linie mit der Energieerhaltung beschäftigen, aber... Ich dachte, wenn wir schon mal bei Erhaltungssätzen sind, schauen wir auch noch mal ganz kurz in die Ladungserhaltung rein. Das hier wäre also zunächst mal der Satz der maxwell gleichungen wie Sie ihn ja inzwischen zu Genüge kennen. Wir haben das schon häufig gesehen und wir hatten bisher immer einige oder zumindest einen von den Termen, weggestrichen, das werden wir jetzt nicht mehr machen. Die bleiben alle so stehen, wie sie sind. Und äh, was wir in der Regel aber machen werden als Einschränkung, wir werden in der Regel äh, wieder einfache Materialien betrachten, das heißt lineare homogene Isotrope-Medien, für die also die Materialgleichung die einfache Form annehmen, d gleich epsilon mal e oder eben b gleich μ mal h. Und außerdem werden wir annehmen, dass wir lokal ein obisches Gesetz haben, sprich einen Zusammenhang zwischen der Stromdichte und dem elektrischen Feld, so wie es hier dargestellt ist, J gleich Kappa mal E, wobei Kappa die spezifische Leitfähigkeit ist. Diese Einschränkung liegt daran, dass ansonsten das Ganze relativ schnell relativ kompliziert wird und es geht hier jetzt im Wesentlichen ja darum, dass wir Konzepte uns erarbeiten und Konzepte verstehen. Ähm, ja, wie gesagt, wir schauen ganz kurz noch mal in die Ladungserhaltung herein. Die ist eigentlich ja schon axiomatisch vorausgesetzt. Äh, schauen Sie noch mal in das Video axiomatische. Ähm, äh, äh, Grundannahmen der klassischen Feldtheorie. Äh, dort hatten wir die Ladungserhaltung vorausgesetzt und daraus auf die Max-Vergleichung, auf eine der Max-Vergleichungen geschlossen. Ähm, das geht auch umgekehrt. Das heißt konkret, ähm, wenn wir äh, zum Beispiel ausgehen von der einfachen Beziehung Divergenzrotation h gleich 0, Divergenzrotation von irgendeinem Feld ist immer 0, also insbesondere auch Divergenzrotation von h, ist gleich 0 und jetzt können wir für Rotation H natürlich das äh, ähm, Ampersche Gesetz mit der äh, Maxwellchen äh, Ergänzung einsetzen. Das heißt, für Rotation äh, H setzen wir eben ein J plus dd nach dt. Der Divergenzoperator zieht sich durch auf die beiden Summanden. Ähm, dann wäre das also Divergenz j plus d, Divergenz d nach dt. Wir können die Zeitableitung und die räumliche Ableitung vertauschen. Und Divergenz d können wir ähm, aus dem Gauss-Gesetz wiederum einsetzen. Das ist nichts anderes dann als rho v. Und mit der Zeitableitung bleibt da einfach dann stehen. Divergenz j plus d rho v nach dt. Dieser Term ist also 0. Und das ist auch schon nichts anderes als die lokale Formulierung der Kontinuitätsgleichung, die ein Ausdruck der Ladungserhaltung ist. Das sieht man vielleicht besser noch an der integralen Schreibweise. Das heißt, wir können hier auf beiden Seiten ein Volumenintegral machen über ein beliebiges Volumen, das wir als äh, zeitunabhängig ansetzen. Wenn es zeitunabhängig ist, können wir hier einfach die Zeitableitung in die Integration vertauschen. Und hier vorne das Volumenintegral über die Divergenz gibt einfach das Oberflächenintegral über die Größe selber, sodass wir hier also das Oberflächenintegral jda haben. a ist der Flächenvektor plus die Zeitableitung Integral, Volumenintegral, Rho, V, dv. Ja, und die Interpretation ist einfach. Weil äh, das Volumenintegral rho V ist ja die gesamte Ladung in dem Volumen. Das hier hinten, der zweite Summand, ist also die zeitliche Änderung der Ladung im Volumen. Ähm, und die kann eben nur dadurch zustande kommen, dass durch die Oberfläche des Volumens ein entsprechender Strom tritt. Das ist Formulierung der Ladungserhaltung. Das aber nur am Rande. Wir wollen uns mit der Energieerhaltung beschäftigen und das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir betrachten, wir müssen dafür zunächst mal eine Ladung betrachten, Ladung Q. Die stellen wir uns vor in einem kleinen Volumen, sodass wir das natürlich auch schreiben können als eine ladungsdichte Rho V und dann eben dV. Das wäre ein kleine Ladung in einem differenziellen Volumen. Wir nehmen des Weiteren an, ähm, weil Energie leitet sich aus der Arbeit ab und Arbeit ist Kraft mal Weg. Also wir werden wahrscheinlich diese Ladung tatsächlich bewegen müssen. Schauen Sie auch ruhig nochmal in der Elektrostatik nach, da haben wir das ausführlich gemacht. Also Wir nehmen an, dass sich dieses kleine Volumen mit einer Geschwindigkeit v bewegt und wir nehmen auch an, dass diese Geschwindigkeit wesentlich kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das hat damit zu tun, dass wir ansonsten äh, zusätzliche relativistische Aspekte eventuell berücksichtigen müssten. Schauen Sie dazu nochmal in die Vorlesung zum Thema Induktion. Da haben wir schon etwas gelernt über den Zusammenhang zwischen spezieller Relativitätstheorie und der Elektrodynamik. Gut, das ist eine Voraussetzung, die aber in der Regel sowieso auch immer erfüllt ist. Die Lorentzkraft, die wir ja auch axiomatisch vorausgesetzt hatten, schreibt sich in der Form Q mal E plus V kreuz B. E plus V kreuz B könnten Sie eben auch interpretieren als äh, elektrisches Feld in einem bewegten System. Das nur nochmal mal als Hinweis auf die Relativitätstheorie. Äh, und das Differential davon wäre dann also einfach dF gleich Rho dV und dann eben E plus V kreuz B. Wenn wir jetzt damit eine differenzielle Arbeit verrichten, also das betrachten, dass sich das tatsächlich bewegt, dann brauchen wir eben eine Verschiebung um Delta S. Delta S ist aber nichts anderes als diese Geschwindigkeit mal einem Delta T, ähm, sodass wir dann also eine differenzielle Arbeit DW bekommen, die nichts anderes wäre als DF mal Delta S. Und wenn wir das einsetzen, dann haben wir hier unseren Ausdruck für DF, Rho V, DV und dann eben E plus D v kreuz b das ganze multipliziert mit ds und äh, ja v und delta s ähm, sind äh, parallel, sodass wenn wir das ausmultiplizieren, äh, v kreuz b keinen Beitrag zur Arbeit äh, äh, liefert und es bleibt eben einfach nur übrig, äh, rho v dv mal e skalar multipliziert mit delta s. Und wenn wir Delta S einsetzen, dann ist das eben gerade V Delta T. Ähm, ja, und ähm, damit können wir dann natürlich, wenn wir die differenziell verrichtete Arbeit haben, auch die differenzielle Leistung äh, uns hinschreiben, die nichts anderes ist als äh, äh, W durch Delta T. Und davon natürlich jetzt das Differential, also D W nach Delta T. Ähm, wenn wir das hinschreiben, geht hier offensichtlich das Delta T raus. Der Rest bleibt äh, stehen. Das ist dieser Term hier. Und äh, V mal E erkennen wir natürlich. Ähm, äh, oder Rho -V, v mal V mal E ähm, erkennen wir wieder. Ähm, das Rho V mal V ist nichts anderes als die Stromdichte, sodass das einfach Stromdichte mal ist. Dazu auch nochmal hier der Verweis auf äh, das Video über das stationäre elektrische Strömungsfeld. Da haben wir dazu etwas gesagt. Ähm, ja, und äh, wenn wir die differentielle Leistung haben, dann kommen wir jetzt natürlich auch zur Leistung, indem wir äh, hier das D W durch Delta T einfach hoch integrieren. Das heißt, wir müssen jetzt das Volumenintegral über diese Größe äh, J mal e dv bilden ähm, und ähm, äh, Sie sehen schon, dass das relativ ähnlich aussieht zu dem wohlbekannten P, mal U mal I, P gleich U mal I, das Sie aus den Grundlagen Elektrotechnik kennen für Leiter. Ähm, das U die Rolle des Us wird hier letztendlich durch das E eingenommen und die Rolle vom J durch das die Rolle vom I durch das J und wenn Sie sich überlegen, dass eben zwei von den Integralen nämlich die über die Querschnittsfläche gerade dann J dA i sind und das Querintegral über E dS nichts anderes ist als das U ist dann sehen Sie, dass diese Analogie relativ einfach ist. Nochmal der Hinweis, das geht natürlich nur dann, wenn, also dieser Analogieschluss geht nur dann, wenn E ein konservatives Feld ist. Nur dann können Sie E auch als Gradientenfeld darstellen. Nur dann macht so ein Begriff wie U überhaupt einen Sinn. Wenn das aber der Fall ist, dann können Sie hier diese Analogie herstellen. Zu dem Thema äh, äh, Integral EDS ist nicht immer eine Spannung, auch nochmal der Verweis auf das Video mit der Induktion. Ähm, ja, und äh, diese große äh, J mal E, die haben wir schon kennengelernt, nämlich im Teil über das stationäre elektrische Strömungsfeld wurde das über die als Verlustleistungsdichte äh, ähm, eingeführt. Und äh, äh, auch das ist natürlich klar, dass das Volumenintegral über die Verlustleistungsdichte dv dann eben die Verlustleistung ist. Ja, Und damit können wir weiterrechnen. Hier also nochmal hingeschrieben, pv ist j mal e. Ähm, und äh, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, äh, wir machen eine Feldtheorie. Da ist das j immer so ein bisschen eine Störgröße. Wir wollen das viel lieber auch durch Feldgrößen zum Ausdruck bringen, also werden wir jetzt versuchen mit diesem Term PV gleich J mal E ein bisschen rumzuspielen und als erstes können wir den natürlich einfach äh, umdrehen, das ist kommutativ, das heißt das ist E mal J ähm, und J können wir wieder über das ähm, ampèresche Durchflutungsgesetz mit der Maxwell-Erweiterung ausdrücken als Rotation H minus dB nach dt, also Maxwell-Gleichung eingesetzt für J. Ähm, und äh, ja, äh, das E kann man jetzt natürlich termweise einfach reinziehen. Das heißt, das ist E mal Rotation h minus E mal dB nach dt. Und äh, wir werden im weiteren Verlauf sehen, dass dieser Term hier hinten, nämlich das E dB nach dt, das ist schon ein Term, der äh, uns, äh, äh, der, der schön ist, äh, das E mal Rotation h stört an dieser Stelle etwas, das weiß man natürlich erst, wenn man weiterrechnet, aber ich sage einfach schon mal, das stört etwas und deshalb wollen wir das E-Rotation H an der Stelle einfach loswerden, durch andere Terme ähm, ausdrücken. Und das ähm, bekommt man hin, indem man einfach mal die Größe anschaut. Was ist denn die Divergenz von E-Kreuz-H? Und diese Divergenz von E-Kreuz-H wird auch später noch eine Rolle spielen. E-Kreuz-H wird einen eigenen Namen bekommen. Das nur schon mal als Hinweis, aber das kommt eben gleich. Also wir schauen uns einfach mal an, was ist denn Divergenz E-Kreuz-H? Und äh, für beliebige Vektorfelder E und H könnte man das dann auch einfach in dieser Art schreiben. Das ist eine Vektoridentität. Das ist nichts anderes als H-Skalar multipliziert mit Rotation E. Minus E-Skalar multipliziert mit Rotation H. Und hier sehen Sie, rot markiert, hier taucht dieser Term wieder auf, E-Rotation H. Und ähm, hier vorne H-Rotation E, da können wir tatsächlich Rotation E jetzt über das Ampärische Gesetz ähm, ersetzen, also auch wieder Maxwell-Gleichung eingesetzt. Rotation E ist ja nichts anderes als minus db nach dt, das Minus steht hier vorne, das db nach dt steht hier, sodass wir diesen Ausdruck haben. Und ähm, ja, damit können wir jetzt natürlich das E-Rotation H hier oben in diesem Term äh, ersetzen. Und das, was wir dann bekommen, ist tatsächlich schon... Der sogenannte Pointingsche Satz in differenzieller Form, der schon ein Ausdruck ist für die Energieerhaltung, den wir aber in der weiteren Folge auch noch ein bisschen schöner hinschreiben werden. Also Pointingsche Satz in differenzieller Form, da steht hier vorne E mal J, das ist die Verlustleistungsdichte, die ist gleich minus Divergenz e kreuz h, das ist der Vektor, den wir gleich noch benennen werden, minus und jetzt kommt ein schön symmetrischer Term, h skalar multipliziert mit db nach dt, minus e skalar multipliziert mit dd nach dt. Das ist die allgemeine Form des differenziellen Pointing-Satzes. Jetzt habe ich anfangs schon gesagt, dass wir uns weil es dann einfacher wird, weil die Formeln dann nochmal mal einfacher werden, auf den sehr wichtigen Spezialfall äh, fokussieren wollen, dass wir lineare, homogene, isotrope Medien haben. Ähm, und in dem Fall haben wir die einfache Form der Materialgleichung d gleich Epsilon mal e und b gleich μ mal h. Nochmal, was bedeutet diese Einschränkung? Homogen heißt, der Parameter, also zum Beispiel das Epsilon, ist nicht räumlich abhängig. Er ist also überall in der Materie gleich. Und ähm, das ist keine so starke Einschränkung, weil zumindest bereichsweise homogen wird man bei sehr, sehr vielen Medien anwenden können. Und das reicht sehr häufig schon, dass man sagt, okay, in dem einen Bereich gilt das, in dem anderen Bereich gilt es auch, aber eben mit einem anderen Parameter. Linear heißt dass äh, hier äh, tatsächlich das nur abhängig ist von E hoch 1, sage ich mal, also von der Feldstärke selber und nicht von einer Funktion der Feldstärke. Dann wäre es nicht linear. Ähm, und äh, auch das ist keine so starke Einschränkung, weil ähm, Sie werden bei jedem Material irgendwann in den Bereich kommen wo es nicht linear ist, aber egal wo sie sind, sie werden in einer bestimmten Umgebung das Ganze immer linear approximieren können, indem sie eine Tälerentwicklung machen. Das heißt, auch das ist nicht eine so große Einschränkung. Und Isotrop, ja, viele Materialien sind anisotrop, insbesondere in kristallinen Materialien, werden sie häufig bestimmte Vorzugsrichtungen haben und haben dann eben andere dielektrische Eigenschaften in der einen Richtung wie in der anderen Richtung. Ähm, ähm, aber ähm, auch da wird man häufig sagen, naja, wir betrachten jetzt nur die eine Richtung und dann ist es für diese Richtung eben auch wieder ähm, ähm, isotrop. Also wir nehmen einfach diese Einschränkungen an, weil sich dann die Formeln tatsächlich wesentlich einfacher schreiben und äh, die Vereinfachung kommt dadurch an der Stelle jetzt, äh, dass sie dann äh, diese ich sage mal, gemischte Ableitung, die hier steht, wo Sie einmal die partielle Ableitung nach b haben, einmal die partielle Ableitung nach d haben. Wenn Sie diese einfachen Beziehungen haben, die einfache Materialgleichung haben, dann können Sie tatsächlich die Ableitung auch nach vorne ziehen und das Ganze kompensieren mit den Termen einhalb. Das sehen Sie einfach, wenn Sie das jetzt reinziehen, dass das dann das Gleiche ist, aber eben auch nur für den Fall, wenn Sie diese einfachen Materialbeziehungen haben. Und und wir werden sehen, dass es in der Form tatsächlich handlicher äh, ist. Das heißt, typischerweise wird man unter dem differenziellen Pointing-Satz dann diesen verstehen, der hier unten steht, obwohl das hier oben der allgemeine ist. Ja, ähm, Wir werden das jetzt fortsetzen, deshalb hier oben die Formel einfach nochmal äh, wiederholt. Und äh, ja, wir können uns natürlich die Terme nochmal anschauen. E mal J, das ist letztendlich eben nichts anderes als die Joule'sche Wärme, die in dem System umgesetzt äh, wird. Verlustleistungsdichte hatten wir auch schon gesagt. Dazu nochmal der Verweis auf das Video stationäres elektrische Strömungsfeld. Ähm, der Term ein halb E mal D, den hatten wir auch schon, nämlich in der Elektrostatik. Schauen Sie in der Elektrostatik 8, in den äh, äh, Abschnitt über Materie nochmal rein. Dort wurde das als die elektrische Energiedichte eingeführt und der Term 1,5 h mal b wurde in Magnetostatik 1 in den Grundlagen ähm, analog zur ähm, Elektrostatik als magnetische Energiedichte eingeführt. Das heißt, das, was hier hinten steht, ist nichts anderes als die zeitliche Ableitung der ähm, Energiedichte und zwar offensichtlich. Offensichtlich der Summe von beiden und das nennt man dann die elektromagnetische Energiedichte. Das heißt, die elektromagnetische Energiedichte für lineare, isotrope, homogene Medien ist einfach die Summe aus der elektrischen Energiedichte und der magnetischen Energiedichte. Und das ist dann ein halb h mal b plus 1 halb e mal d. Ähm. Und äh, damit können wir diese differenzielle Darstellung auch noch mal etwas anders schreiben. Also E mal J ist gleich äh, Divergenz von diesem Vektor, den wir gleich noch benennen werden. E kreuz H minus D nach DT ein halb H mal B plus ein halb äh, E mal D. Das hatten wir alles schon. Ähm, und äh, wir sehen jetzt, dass dieser zweite Term, der hier auftaucht, eben nichts anderes ist als die Ableitung der elektromagnetischen Energiedichte. Damit kann man jetzt auch ins äh, Volumenintegral übergehen, äh, in die integrale Darstellung übergehen. Das machen wir natürlich, indem wir ein Volumenintegral ähm, einführen. Und auf der einen Seite haben wir dann eben das Volumenintegral äh, e mal j dv. Und da hatten wir schon gesehen, das ist nichts anderes als Energie pro Zeit, also Leistung, und zwar mechanische bzw. thermodynamische Leistung, die hier auf der einen Seite steht. Und auf der anderen Seite stehen elektrische Größen, nämlich äh, das Volumenintegral über Divergenz e Kreuz h. Volumenintegral über Divergenz ist aber nichts anderes als das Oberflächenintegral über den Vektor selber, also Volumenintegral e Kreuz h d -A. Das Minus ist nach vorne gezogen und dann einfach minus die Zeitableitung des Volumenintegrals über die elektromagnetische Energiedichte. Der Term, der hier hinten steht, ist natürlich nichts anderes als die elektromagnetische Energie im Volumen, sodass hier die zeitliche Änderung äh, des, äh, äh, der elektrischen Energie steht. Das heißt, hier vorne steht ein bisschen sowas wie die zeitliche Änderung der mechanischen Energie. Hier hinten steht die zeitliche Änderung der äh, elektrischen, der elektrodynamischen, der elektromagnetischen Energie. Ja, Und hier steht wieder ein Term, der etwas beschreibt, das durch die Oberfläche hindurch fließt. Ähm, und da wird ganz anschaulich, dass das Ganze natürlich eine Formulierung der Energieerhaltung ist weil wir haben zeitliche Änderungen der Energie im Volumen auf der einen Seite in dieser Bilanzgleichung und auf der anderen Seite eben einen, einen Strom durch die Oberfläche hindurch. Und das kann natürlich dann auch nur ein Strom von Energie durch die Oberfläche hindurch sein. Ähm, ja ähm, Und äh, mit äh, dieser Kennzeichnung, dass eben... Das, was hier steht, eben nichts anderes ist als die zeitliche Ableitung der mechanischen Energie. Bekommen wir dann eben auch diese Formulierung, die ich gerade schon gesagt habe, dass eben die Änderung der Summe von mechanischer und elektromagnetischer Energie im Volumen einem Fluss dieses Vektors E kreuz H durch die Oberfläche dieses Volumens entspricht. Damit wird auch schon klar, dass dieser Vektor eine besondere Bedeutung hat. E kreuz H ist offensichtlich der Vektor, der den Energiefluss durch die Oberfläche eines Volumens äh, beschreibt und dafür maßgeblich ähm, äh, in dieser Bilanzgleichung dafür sorgt, dass eben eine zeitliche Änderung der Summe von elektrischer und mechanischer Energie auch durch einen Energietransport kompensiert wird. Ja, und in dieser Form nennt man diesen Satz auch den integralen Pointing-Satz. Ja, Der ist hier oben nochmal hingeschrieben, einfach nur, damit es auf der nächsten Folie entsprechend lückenlos äh, weitergeht. Und hier ist auch nochmal ausformuliert, dass eben, äh, was das bedeutet, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, die Energie, die Änderung der Energie im Volumen entspricht. Der Änderung dieses der entspricht dem Fluss des Vektors s gleich e kreuz h durch die Oberfläche des Volumens. Hier haben wir diesem ähm, Vektor jetzt endlich auch ein Formelzeichen gegeben, nämlich s. Und diese Größe nennt man eben äh, den Pointing-Vektor oder die Energieflussdichte. Nachdem wir die ganze Zeit schon von Pointing-Satz gesprochen haben, wird jetzt auch klar, warum das Pointing-Satz heißt. Weil hier eben der Pointing-Vektor auftritt und weil Pointing ganz maßgeblich das Ganze mitentwickelt hat. Die Dimension des Pointing-Vektors kann man sich leicht überlegen. Das ist einfach Watt pro Quadratmeter. Und damit ist auch klar, dass hier eben ein Energiefluss oder ein Leistungsfluss durch eine Oberfläche ähm, mit gemeint ist. Man nennt es auch Energieflussdichte. Ja, und damit, wenn ich das ein, wenn ich jetzt diesen, diesen, Vektor S eingeführt habe, können wir auch den differenziellen und den integralen pointing Satz nochmal erneut hinschreiben. Das ist aber jetzt inhaltlich nichts Neues, was hier auftaucht, einfach nur nochmal mit der Bezeichnung S hingeschrieben. Ähm, ein bisschen vielleicht aufpassen. Sie sehen an der differenziellen Form dass ähm, Divergenz S ähm, hier äh, die entscheidende Rolle spielt. Ähm, und ähm, das sorgt manchmal für ähm, äh, Verwirrung. Ähm, entscheidend ist eben tatsächlich, ähm, dass ähm, das Oberflächenintegral SDA ähm, einen nicht verschwindenden Wert hat, damit eine Anordnung Energie abgibt, abstrahlt. Und da muss man sich genau anschauen, dass es also letztendlich um die Divergenz von S geht und nicht um S selber. Sehr häufig haben wir es mit harmonischer Zeitabhängigkeit zu tun, deshalb müssen wir das hier tatsächlich auch nochmal äh, nachführen, wie das Ganze bei harmonischer Zeitabhängigkeit äh, aussieht. Das ist nicht schwer, das zu machen, aber wenn man es äh, nicht einmal gesehen hat, äh, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, selber äh, auf die einzelnen Schritte zu kommen, deshalb führe ich es. Einmal vor harmonische Zeitabhängigkeit. Grundsätzlich hatten wir schon bei den quasi stationären Feldern im Teil Grundlagen. Ähm, da also gegebenenfalls auch noch mal nachschauen. Ähm, äh, es ist so, dass wir eben das physikalische Feld, zum Beispiel mal fürs E-Feld hingeschrieben E-Vektor von r und t, ähm, auch identifizieren können als Realteil einer komplexen Größe E-Zeiger von r mal e j Omega T mit dem Realteil wäre das dann letztendlich eben eine cosinusförmige Zeitabhängigkeit, deshalb harmonische Zeitabhängigkeit. Und den Realteil, wenn Sie nicht Realteil schreiben wollen, können Sie natürlich auch das Hinschreiben mit dem Konjugiert-Komplexen. Wenn Sie also die Summe der Größe selber und Ihres Konjugiert-Komplexen bilden und dann die Hälfte nehmen, dann ist das nichts anderes als der Realteil. Das wissen Sie natürlich. Und Konjugiert-Komplex können Sie hier natürlich ähm, ähm, Faktorweise machen. Das heißt, äh, hier wird der Vorfaktor konjugiert komplex und dann ähm, bei der E-Funktion ändert sich einfach das Vorzeichen im ähm, Exponenten. Ja, und damit ähm, können wir uns jetzt natürlich auch äh, können wir das anwenden auf die Größen, die wir jetzt im pointing satz tatsächlich brauchen. Wir machen das mal etwas ausführlich für die ähm, elektrische Energiedichte, die ja ein halb E mal D ist. Und schreiben das jetzt einfach mal hin, ein halb E mal D. Und wenn ich die Identität hier einsetze und jetzt eben für das E einen solchen Ausdruck einsetze und auch für das D einen entsprechenden Ausdruck hinschreibe, dann wäre das eben das, was hier steht. Was wir jetzt einfach nur noch in geeigneter Weise ausmultiplizieren müssen, das ist nicht schwierig. Das ist erstmal ein Faktor ein Achtel, 1 Halb mal ein Halb mal ein Und dann müssen wir Terme sortieren und wir haben eben Terme, in denen E hoch J mit E hoch J multipliziert wird. Wir haben Terme, in denen E hoch J mit E hoch minus J Omega T multipliziert wird, wo es sich das also aufhebt. Und wir haben Terme, wo E hoch minus J Omega T mit E hoch minus J Omega T multipliziert wird. Und dementsprechend bekommen wir hier jetzt in, beim Ausmultiplizieren eben Terme mit E hoch J 2 Omega T. Wir bekommen Terme mit E hoch minus J 2 Omega T und wir bekommen Terme, in dem sich die komplexe E-Funktion eben aufgehoben hat, in dem der Term E hoch J Omega T eben gar nicht mehr vorkommt. Das ist einfach hier hingeschrieben. Und ähm, ja, man erkennt leicht mit der Definition hier oben, dass wir auch das wieder schreiben können als eine Summe von zwei Realteilen, nämlich einmal... Realteil von E mal D Sternchen, das ist hier hinten der Term und einmal Realteil von E mal D mal EO2 J Omega T, das ist das, was hier vorne steht und wegen dem 1,5 steht dann nur noch ein Viertel davor. Das ist alles nicht schwierig, kann man direkt so ähm, hinschreiben. Ähm, was man dann direkt machen kann, ist natürlich, dass man den Mittelwert über eine Periode äh, hinschreibt ähm, und ähm, ähm, ähm, ähm, der Mittelwert ist dann eben gerade eben äh, nur dieser hintere Term, weil über eine Periode gemittelt wird dieser vordere Term, der mit der doppelten Frequenz oszilliert, sich natürlich wegheben, wenn der Mittelwert von Cosinus Omega t gleich 0 ist über eine Periode, dann ist natürlich der Mittelwert von Cosinus 2 Omega t über eine Periode genommen auch 0. Ähm, das heißt, im Mittel bleibt nur dieser hintere Term stehen. Ähm, und wenn ähm, ähm, Epsilon, wir hatten ja schon angenommen, dass d gleich Epsilon mal e ist, wenn zusätzlich Epsilon auch noch eine reelle Größe ist, dann ist d dann ist E mal D Stern sowieso schon reell und wir brauchen den Realteil überhaupt nicht mehr zu nehmen. Das heißt, dann wird es besonders einfach. Dann ist das einfach ein Viertel E mal D Stern. Und das ist dann eine reelle Größe. Das geht natürlich analog für die magnetische ähm, ähm, Energiedichte genauso. Da kann man die gleichen Schritte genauso vollziehen. Und es bekommt natürlich, kommt natürlich ein vollkommen analoges Ergebnis raus. Und man kann auch für weitere Größen das Ganze machen. Also hier für äh, die elektrische Energiedichte, die magnetische Energiedichte haben wir es nochmal hingeschrieben. Sie können das auch machen für die... Leistungsdichte, für die Volumenleistungsdichte. Ähm, äh, auch da sind die Schritte ganz ähnlich und sie bekommen auch einen ganz ähnlichen Ausdruck. Jetzt eben äh, ein halb E mal J-Stern. Auch das wäre wieder äh, von automatisch eine reelle Größe, wenn Kappa äh, reell ist. Ansonsten müssen sie eben den Realteil nehmen. Ähm, ja Und auch für äh, den Pointing-Vektor selber können wir einen solchen zeitlichen Mittelwert bilden. Ähm, äh, das ist ein Halbrealteil E-Kreuz H-Stern. Äh, Und äh, äh, ja, weil das immer mal häufiger auftaucht, kann man an der Stelle eben einen komplexen Pointing-Vektor einführen, der jetzt aber nicht einfach E-Kreuz H-Stern ist, sondern äh, wo man... Diesen Faktor ein halb mitnimmt. Das heißt, wir definieren an der Stelle den komplexen Poyntingschen Vektor S mit dem Unterstrich in der Form 1 äh, halb mal E Kreuz H Stern. Ja, und äh, nachdem diese äh, Größen eingeführt sind, können wir natürlich auch äh, einen komplexen pointingschen Satz formulieren und das machen wir zunächst mal äh, differenziell. Ähm, dazu bilden wir die Divergenz des komplexen pointingschen Vektors. Sie erinnern sich, dass die Divergenz von des pointingschen Vektors, das heißt die Divergenz von e kreuz h äh, wichtig ist, das wird sich fortsetzen. Auch hier äh, bei harmonischer Zeitabhängigkeit, das heißt, wir schauen uns die Divergenz an von halb E Kreuz H Stern. Und äh, ja, da nutzt man wieder eine Vektoridentität. Das heißt, wenn ich die Divergenz hier reinziehe, dann ist das äh, H äh, mal Rotation E minus E mal Rotation H. Und äh, ja, wir haben es eben schon so ein bisschen gesehen. Wir setzen jetzt natürlich hier wieder Maxwell-Gleichungen ein. Rotation h ist ja minus dB nach dt. Jetzt sind wir aber bei der harmonischen Zeitabhängigkeit. Da wird aus dem d nach dt ein Faktor j mal omega, der hier steht. Deshalb äh, äh, ergibt minus dB nach dt minus j omega b. Und hier hinten genauso, Rotation H ist ja J plus DD nach DT. Und aus dem DD nach DT wird hier wieder einfach ein J Omega. Ja, jetzt müssen wir das Sternchen noch in diesen Ausdruck reinziehen. Und hier vorne auch entsprechend ausmultiplizieren. Die Terme sortieren, alles nicht schwierig. Dann bekommen wir für die Divergenz des komplexen pointing Vektors einfach diesen Ausdruck äh, hier hinten. Und damit äh, können wir dann eben äh, den komplexen, den komplexen Pointing-Satz in äh, differentieller Form auch entsprechend äh, hinschreiben, nämlich in der Form Divergenz S plus 1 halb E mal J Sternchen dieser Term hier Plus 2j Omega. Das j Omega kommt hier aus diesen Größen raus. Ähm, die 2 kompensieren wir durch ein Viertel in diesem Ausdruck. Ähm, und dann bleibt noch übrig h mal b Stern minus e mal d Stern. Also einfach diesen Ausdruck, der hier oben steht, entsprechend ähm, sortiert. Ähm, das muss natürlich dann gleich null geben. Und in der Interpretation nochmal, ähm, ja, Divergenz S bleibt stehen. Das hier hat man interpretiert als den Mittelwert ähm, ähm, der ähm, ähm, Leistungsdichte. Das hier war der mittlere, die mittlere magnetische Energiedichte, das hier ist die mittlere ähm, äh, elektrische Energiedichte. Und äh, ich hatte auch schon gesagt, dass diese Mittelwerte hier ja reelle Größen sind, so sind sie definiert, ähm, sodass sie hier schon eine natürliche Aufspaltung auch in Imaginärteil haben. Also alles, was hier mit beim J steht, das gehört automatisch zum... Imaginärteil. Das PV gehört automatisch zum Realteil und wir müssen nur noch mal explizit nach Realteil und Imaginärteil bei Divergenz von S unterscheiden. Das heißt, man kann das aufspalten in Realteil und Imaginärteil und wir hätten also Realteil von Divergenz S plus 1 halb E mal J Stern, das ist ja das PV. Das ist gleich Null einerseits und andererseits muss der Imaginärteil natürlich auch Null sein. Das heißt, Imaginärteil von Divergenz S plus 2 Omega und dann eben die Differenz von äh, magnetischer und elektrischer Energiedichte. Auch das muss verschwinden. Also das ist ja eine komplexe Größe, die kann insgesamt nur 0 sein, wenn sowohl der Realteil gleich Null ist, als auch der Imaginärteil gleich Null ist. Ja, und von dem können wir natürlich problemlos jetzt auch übergehen in den integralen Pointing-Satz. Dafür müssen wir den differenziellen Pointing-Satz, der hier nochmal hingeschrieben ist, einfach integrieren. Das heißt, wir machen das Volumenintegral auf beiden Seiten und das Volumenintegral über Divergenz s. Das gibt natürlich wieder ein Oberflächenintegral über s selber. Und die anderen Terme bleiben einfach als Volumenintegral stehen. Und ja, die Interpretation, deshalb eben die Aufteilung mit Real- und Imaginärteil, ist jetzt natürlich wieder die, das kennen Sie aus den Grundlagen Elektrotechnik dass der Realteil der mittleren Wirkleistung, also letztendlich der umgesetzten Energie, entspricht. Pro Zeiteinheit, das sind dann zum Beispiel auch die Ohmschen Verluste. Das heißt... PV, wenn ich das integriere, das hier ist ja Groß-PV, ist dann also nichts anderes als Minus, weil auf die andere Seite gebracht, Minus Oberflächenintegral-Realteil von SDA. Das ist der eine Teil, Interpretation des Realteils. Und analog für den Imaginärteil, das entspricht dann der mittleren Blindleistung, und äh, ja, da haben wir den, natürlich den Imaginärteil von diesem Integral plus alles, was hier sowieso bei dem j dabei steht. Und wenn wir das entsprechend äh, sortieren, die Terme auf die, auf, die, auf die entsprechende Seite bringen, hätten wir da einfach diesen Ausdruck, der jetzt äh, die Bilanzgleichung ist für die mittlere Blindleistung. Damit ist auf die Bedeutung von Realteil des komplexen Pointing-Vektors und des Imaginärteils des Pointing-Vektors ähm, vielleicht etwas deutlicher geworden. Das eine ist der Realteil tatsächlich bezogen auf die Wirkleistung, das andere äh, der der Fluss durch die Oberfläche in Bezug auf die Wirkleistung. Das andere ist der Fluss durch die Oberfläche in Bezug, Bezug auf die Blindleistung. Ja, Das wäre es eigentlich schon zur Energieerhaltung, aber wir machen ein kleines Beispiel ähm, dazu, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird an einigen Stellen, damit Sie auch sehen, ähm, wie der Bezug zu den Grundlagen der Elektrotechnik ist. Und außerdem wird an diesem Beispiel ähm, auch konzeptionell noch eine Eigenheit des Energietransportes entlang von Leitungen schon mal sichtbar, den wir später noch genauer betrachten werden, den wir aber an dem Beispiel tatsächlich schon mal sehen werden. Dafür betrachten wir eine koaxiale Anordnung, also im Prinzip ein Koaxialkabel mit einem Innenleiter, der einen Radius A hat und einem Außenleiter, der einen Radius B hat. Die axiale Richtung sei die Z-Richtung und die Länge dieses Koaxialkabels sei L ähm, im der Queransicht ist das hier nochmal gezeigt und Sie können natürlich auch letztendlich ja, ein bisschen sowas machen wie ein Ersatzschaltbild. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass Sie hier vorne eine ideale Spannungsquelle anschließen und hinten mit einem Widerstand das Ganze abschließen. Und wir nehmen jetzt der Einfachheit halber an, dass wir ohmsche Verluste nur im Innenleiter haben und im Außenleiter tatsächlich die Leitfähigkeit gegen unendlich geht. Das soll also hier der Außenleiter sein. Und wir machen auch noch ein paar weitere Annahmen, nämlich dass die Länge klein gegen die Wellenlänge ist. Das heißt, wir machen hier eine Niederfrequenzbetrachtung. Wir nehmen dann auch an, dass der ähm, ja, Durchmesser des Innenleiters klein ist gegen die Skin Tiefe. Auch das bedeutet wieder Niederfrequenznäherung. Ähm, und wir nehmen auch an, dass Omega L wesentlich kleiner ist als ähm, der Innenwiderstand der Anordnung, sprich hier der, der Widerstand äh, entlang des äh, Innenleiters. Äh, und auch das würde ja wieder bedeuten, dass wir eine Niederfrequenznäherung machen. Ähm, Wenn wir das nicht machen würden, dann müssten wir jetzt an dieser Stelle schon Leitungstheorie äh, machen. Das wollen wir aber später erst machen. Deshalb ähm, erlauben Sie mir vielleicht diese Vereinfachungen ähm, an der Stelle, sonst äh, würde es zu komplex. Ähm, Sie sehen auch, ich habe hier eine Spannung eingeführt in Abhängigkeit von der Z-Koordinate. Wenn Sie aufmerksam waren im Teil Induktion, dann wissen Sie natürlich, dass beliebig, bei beliebig veränderlichen Feldern im Allgemeinen eine Spannung im Sinne einer Potentialdifferenz überhaupt keinen Sinn macht. Wenn wir später die Leitungstheorie machen, werden wir sehen, dass in diesem speziellen Fall das aber wieder Sinn macht, weil wir feststellen werden, dass Rotation E verschwindet in dieser speziellen Anordnung. Das zeigen wir jetzt nicht explizit, das kommt später. Ich will es nur erwähnt haben, dass man hier in dem Fall tatsächlich, ohne dass wir es zeigen werden, eine Spannung U in Abhängigkeit von Z annehmen darf. Das nur zur Bemerkung. Ähm, ja, der Strom ist äh, konstant in der ganzen Anordnung, weil das eine elektrisch kurze Anordnung ist. Ist das auch so? Ähm, das heißt, ähm, äh, wenn wir ihn allgemein natürlich in Zylinderkoordinaten von Rho, Phi und Z darstellen würden, dann äh, ist es jetzt tatsächlich einfach nur eine Konstante, die wir ähm, I0 nennen. Ähm, wir haben einen Widerstand ähm, hier dieses Innenleiters. Der Widerstand des Außenleiters spielt ja keine Rolle, weil das Kappa als unendlich angesetzt ist. Der Widerstand des Innenleiters ähm, ist ähm, natürlich proportional zur Längenkoordinate Z und er ist umgekehrt proportional zur Leitfähigkeit und auch umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche ähm, des Leiters. Nimmt also diese Form an, wie sie hier ähm, steht. Ja, und Wir können jetzt natürlich einfach Maschengleichungen aufsetzen. Das heißt, wir betrachten einmal hier diese große Masche, die außen geht. Da würden wir einfach sagen, U0 ist gleich Ri mal I und zwar Ri von L also bis zum Ende wirklich durch mal I0 plus R mal I0 ähm, und dann wäre die Masche zu und wir können aber auch eine kleine Masche ähm, ähm, betrachten. Mit einer kleinen Masche meine ich eine, die tatsächlich bei einem beliebigen Z äh, über die Spannung U von Z das Ganze schon schließt. Und hier können wir die äh, Maschengleichung natürlich genauso hinschreiben. U0 ist gleich U von Z plus der Spannungsabfall über dem entsprechenden Stück hier, also Ri von Z mal I0. Und wenn man das entsprechend umstellt, Sie können die Ora-Gleichung natürlich problemlos nach I0 auflösen, das hier unten einsetzen und das Ganze dann nach U von Z auflösen. Und dann bekommen Sie diesen einfachen Term, wie er hier hingeschrieben ist. Ähm, ja, jetzt wollen wir nicht mit Strömen und Spannung rechnen, wir wollen mit Feldern rechnen, wir machen schließlich eine Feldtheorie. Ähm, das heißt, wir schauen uns wirklich mal an, wie das Magnetfeld im Innenleiter und im Zwischenraum ähm, aussieht. Im Außenraum ist es sowieso null. Das können Sie leicht überlegen, weil der Strom, der hinfließt, auch wieder zurückfließt und dann über das Amperischen Durchflutungsgesetz im Außenraum Feld null folgt. Ähm, aber im Innenleiter und auch im Zwischenraum zwischen Innenleiter und Außenleiter haben wir natürlich ein Feld und Sie können sich leicht überlegen oder ausrechnen mit dem Amperischen Durchflutungsgesetz, dass im Innenleiter das H-Feld das eben in dieser Form gegeben ist. Es hat dann auch nur eine Phi-Komponente. Und im Außenraum, das ist der Zwischenraum, da hat es natürlich auch nur eine Phi-Komponente und ist in dieser Form gegeben, wie es hier hingeschrieben ist. Elektrisches Feld im Innenleiter, das ist zunächst mal letztendlich wirklich das Strömungsfeld. Das heißt, das ist ein in Z-Richtung gerichtetes Feld, das mit der Stromdichte zusammenhängt. Ich kann also das ansetzen als EZ mal EZ, Groß-EZ mal Klein-EZ und das EZ ist JZ durch Kappa und ähm, natürlich kann ich das JZ auch wieder mit dem I identifizieren, indem ich einfach durch die Querschnittsfläche dividiere, sodass ich im Innenleiter diese einfache Form für das Feld habe und äh, im Zwischenraum, da bietet es sich an, tatsächlich die Laplace-Gleichung zu lösen, ähm, also laplace phi gleich 0. Hier sehen Sie schon, wir setzen ein Phi an. Man müsste jetzt zunächst mal sicherstellen, dass es das überhaupt gibt. Und ja, wir werden das später zeigen, dass es in diesem Fall tatsächlich ein skalares Potential Phi gibt und man dann eben die ähm, äh, Laplace-Gleichung heranziehen kann. Man würde die dann natürlich in Zylinderkoordinaten lösen. Ich habe hier das Ganze nochmal hingeschrieben, wie das in Zylinderkoordinaten dann aussieht. Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten. Ähm, äh, das löst man am besten mit einem Separationsansatz und wenn Sie dann das Phi gefunden haben, dann können Sie über E gleich Gradient Phi natürlich das E-Feld bestimmen. Wir machen das nicht in allen Schritten hier, sondern sollen nur eine Idee von der grundsätzlichen Vorgehensweise bekommen nachrechnen können Sie das äh, mit dem Stoff aus dem ersten Semester natürlich alles auch selber dazu kommen dann Randbedingungen äh, nämlich letztendlich Stetigkeitsbedingungen für die z-Komponente am Übergang zwischen Innenleiter und äh, äh, am, am Übergang von Innenleiter zu Zwischenraum äh, muss die z-Komponente stetig sein äh, und äh, am Übergang äh, zwischen Zwischenraum zu Außenraum muss ähm, äh, die longitudinale Komponente, die Z-Komponente auch stetig sein. Und da im Außenraum kein Feld ist, muss sie an der Stelle also verschwinden. Ähm, wir haben auch noch Anfangsbedingungen, weil... Am Anfang, am Punkt 0, z gleich 0, haben wir ja, äh, ja eine Zwangsbedingung. Da liegt eine Spannung U0 an und diese Spannung U0 können wir interpretieren als das Integral E ds sozusagen. Und das ds ist jetzt natürlich ein d rho äh, an der Position z gleich 0. Das heißt, diese äh, Bedingung ist auch noch zu beachten. Und wenn man diese. Äh, Rand- und Anfangsbedingungen mitnimmt, dann kann man in ein paar relativ einfachen Schritten tatsächlich das E-Feld ähm, im, äh, äh, im Raum zwischen, dem, äh, äh, äh, zwischen Innenleiter und Außenleiter ausrechnen und stellt dann fest, das hat eine longitudinale Komponente, also eine Komponente in Ausbreitungsrichtung und es hat auch eine radiale Komponente, eine Komponente ähm, quer zur Ausbreitungsrichtung. Äh, und die Komponenten sind in dieser Form ähm, gegeben. Und damit können wir dann natürlich auch ähm, den pointingschen Vektor berechnen. Wir haben jetzt die Felder und ähm, können damit natürlich dann jetzt wirklich zum Beispiel den komplexen pointingschen Vektor äh, im Innenleiter und im Zwischenraum zwischen Innenleiter und Außenleiter berechnen. Formal gesehen ist das einfach ein, jeweils ein halb E-Kreuz H-Stern. Äh, eben entsprechend im Innenleiter das EI und das HI und im Zwischenraum das EA und das HA. Und wenn Sie da die Werte einsetzen, bekommen Sie die Terme, die ähm, hier stehen. Und Sie sehen, dass im Innenleiter ähm, das eben tatsächlich nu nur radial gerichtet ist. Und zwar in negativer Radialrichtung. Das heißt von außen nach innen in den Innenleiter hinein. Ähm, und im Außenraum haben Sie eine Komponente in den Innenleiter rein. Und eine Komponente in Z-Richtung, also in Ausbreitungsrichtung. Äh, Sie sehen außerdem, dass das reelle Größen sind. Das heißt, Sie haben hier in dem Fall tatsächlich nur Wirkleistung. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil wir hatten am Anfang den Term, der tatsächlich zu einer Blindleistung führen könnte, nämlich Omega L vernachlässigt. Und dann bleibt eben tatsächlich nur Wirkleistung übrig. Und äh, wenn wir... Die beiden Terme, ich hatte ja gesagt, es gibt einen radialen Term und einen longitudinalen Term. Wenn wir uns die nochmal anschauen, dann haben wir eben eine radial nach innen fließende Energie. Und wenn wir wissen wollen, wie viel das insgesamt ist, müssen wir eben über die Länge des Leiters integrieren. Und natürlich auch den Umfang des Leiters noch nehmen, damit wir die gesamte Oberfläche abdecken. Also diese Zylinderoberfläche wäre ja ähm, Integral um den Umfang des Leiters und dann das Integral E äh, und dann das Integral äh, DZ, das von 0 bis L läuft. Ähm, ja, und wenn man das ausrechnet, dann nimmt das eine relativ einfache Form an. Das ist nämlich dann einfach nur ein halb. Ri von L, das wäre also der Gesamt-Ohmsche Widerstand der gesamten Länge L mal I 0 quadrat, also ein halb Ri mal R 0 quadrat, das ist die Verlustleistung im Innenleiter. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, wenn Sie sich die Anordnung anschauen, hätten Sie vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass hier ein halb steht, aber denken Sie immer daran, wir rechnen hier nicht mit Effektivwerten, sondern mit entsprechenden Spitzenwerten. Und dementsprechend, wenn Sie mit den Grundlagen vergleichen, wo, wenn es um Leistung geht, typischerweise Effektivwerte angesetzt sind, müssen Sie das natürlich berücksichtigen und da wundern Sie sich über den Faktor 1,5 schon gar nicht mehr. So, und außerdem haben wir im Zwischenraum eben auch einen axialen Energietransport. Da müssen wir uns eben jetzt die Z-Komponente anschauen. Und da natürlich jetzt alles, was radial in Z-Richtung fließt. Das heißt, wir müssen aufsummieren vom Innenleiterradius bis zum Außenleiterradius über äh, das S von Rho. Ähm, mit 2 Pi Rho kompensieren wir nochmal, dass wir auch hier natürlich eine Zylindersymmetrie haben und auch nochmal einmal rumgehen müssen. Und auch dieses Integral bekommen Sie leicht ausgerechnet. Und es kommt raus, das ist ein halb I0 mal U von Z. Und jetzt sind natürlich bestimmte Spezialfälle interessant. Insbesondere natürlich... Was ist denn die von der Quelle abgegebene Leistung? Und dafür bräuchten wir uns das ja jetzt letztendlich nur anzuschauen für z gleich 0 und bekommen dann die Beziehung, dass eben p gleich 1 halb i0 mal u von 0 ist. u von 0 ist nichts anderes als u0. Und auch hier würden Sie jetzt sagen, ah ja, das kenne ich eigentlich aus den Grundlagen Elektrotechnik auch schon so. Das heißt, Sie finden hier Formeln wieder, die Sie ähm, äh, gewohnt sind. Natürlich können wir es auch hier wieder umschreiben. Das I0 hatten wir auch schon kennengelernt als ein U0 durch R plus Ri von L. Und das wäre wieder ein Ausdruck, dass Sie sagen, naja, Leistung ist gleich Gesamtspannung zum Quadrat durch Gesamtwiderstand. Äh, das kennen Sie und der Faktor 1,5 eben wieder, weil wir hier mit dem Spitzenwert arbeiten und nicht mit dem Effektivwert. Das heißt, Sie sehen, wir finden das aus den Grundlagen natürlich wieder in Form einer Feldtheorie. Das, was wir aber hier zusätzlich sehen, ist etwas anderes und das ist konzeptionell wichtig. Wir sehen, dass der Transport entlang der Leitung, der Energietransport entlang der Leitung, gar nicht im Innenleiter oder im Außenleiter stattfindet. Da finden tatsächlich nur die Verluste statt. Wenn wir den Außenleiter äh, mit einem ohmschen Widerstand versehen hätten, würde auch da ein radialer Anteil ähm, äh, zu den Verlusten beitragen. Der Energietransport in Z-Richtung, in Ausbreitungsrichtung, der findet tatsächlich einfach nur durch das Feld im Zwischenraum, zwischen Innenleiter und Außenleiter äh, statt. Das heißt dort, wo jetzt auch gar kein Medium ist. Das Feld, der Pointing-Vektor und hier genau gesagt die Z-Komponente ist maßgeblich für den Energietransport. Gut, ja, ich hoffe, dass ähm, das ähm, dazu beigetragen hat, ähm, Ihnen äh, die Energieerhaltung ein wenig näher zu bringen. Natürlich muss das dann auch entsprechend ähm, geübt werden, das ist klar. Ähm, aber ähm, Sie sehen jetzt zuletzt an dem Beispiel vielleicht auch, dass Sie... Ähm, relativ einfach auch wieder bestimmte Sachen aus den Grundlagen wiederfinden können. Natürlich nur unter speziellen Annahmen. Ähm, sie werden die Formeln aus den Grundlagen nicht mehr wiederfinden können, wenn sie jetzt zu wesentlich höheren Frequenzen gehen. Das werden wir dann später machen. Da machen wir Leitungstheorie, da betrachten wir Wellenleiter, äh, später auch Antennen. Das sind dann Spezialitäten, die tatsächlich der Feldtheorie vorbehalten sind. Gut, das soll an der Stelle aber reichen. Das heißt, äh, an der Stelle äh, bedanke ich mich wieder ganz herzlich für Ihre äh, Aufmerksamkeit. Ich verweise wie immer auf unsere Webseite, wo Sie gegebenenfalls auch weitere Informationen finden. Besten Dank.